Hallo, heute geht es um die Augen. Schaut mal. Das ist unser schönes Allgäu. Um das zu sehen, müssen meine Augen in die Ferne adaptieren. Und das lieben meine Augen, denn da müssen sie wenig tun. Aber was machen wir, wenn wir ehrlich sind, die meiste Zeit am Tag? Wir adaptieren in die Nähe, zum Beispiel um das Handy anzugucken oder in den PC und das ist etwas, was unsere Augen anstrengt. Und dafür gibt es die 20 zu 20 Regel. Wenn ihr euch die merkt und die anwendet, dann könnt ihr saumäßig Gutes für eure Augen tun. 20 Minuten Fernseh gucken, bzw. Handy gucken, also in die Nähe adaptieren. Und dann 20 Sekunden die Augen bewusst entspannen und in die Ferne gucken. 20 zu 20. Damit tut ihr Gutes für eure Augen und braucht nicht so schnell eine Brille. Wieder was gelernt, stimmt's?